Du lügst. Du fantasierst da noch irgendetwas zusammen. Auch wenn Sie keine Ahnung haben, was die Lüge sein soll oder was hier angeblich fantasiert wird, Sie sind sich trotzdem sicher, diese zwei werden sich nicht heute, nicht morgen und wahrscheinlich auch nicht in Jahren einigen. Die Begriffe Wahrheit und Ehrlichkeit werden in der Regel als zusammenhörig gesehen. Wenn ich ehrlich bin, sage ich die Wahrheit. So einfach scheint das. Ich möchte Ihnen diese einfache Winsen-Wahrheit kaputt machen. Nein, das war jetzt etwas frech. Was ich will, ist Ihnen dabei helfen, sich die anfangs geschilderte nutzlose Diskussion in Ihrer Beziehung zu ersparen. Lassen Sie mich das Wort Ehrlichkeit so definieren. Wenn jemand die Realität so schildert, wie er sie sieht, dann ist er ehrlich. Das ist einfach. Um Wahrheit zu definieren, muss ich etwas ausholen. Auch wenn es uns nicht so vorkommt und unser Gehirn es uns anders vorgaukelt, sind wir alle gefangen in unserem knochigen Schädel. Unser Gehirn, mit dem wir die Welt erfahren, bekommt alle Informationen indirekt durch unsere Sinne. Die sind zwar durch die Evolution zu unglaublich genauen Instrumenten geworden, aber nicht zu perfekten. Deshalb bilden sie für uns nicht die Realität 1 zu 1 ab. Es gibt nicht nur Wellenlängen, die wir nicht sehen können und Tonhöhen, die unsere Sinne nicht wahrnehmen, sondern es gibt auch jede Menge optische und sonstige Sinnestäuschungen. Lassen Sie uns annehmen, da draußen Gibt es eine Realität? Dann müssen wir zugestehen, dass wir sie nie ganz erfassen können. In unserem Alltagserleben gehen wir aber davon aus, dass das, was wir als Realität erfassen, die ganze Realität sei. Und das ist gut so. Wir brauchen diese Täuschung zum Überleben. Denn stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn Sie die Stimme Ihres Partners hören oder ihn etwas tun sehen, würden Sie denken, okay, das scheint mir jetzt so, aber vielleicht ist die Realität außerhalb meines Schädels eine ganz andere. Schrecklich, Sie kämen aus dem Grübel nicht mehr heraus. Sie werden total blockiert. Also ist es gut, dass es Ihnen so vorkommt. Sie sehen, hören und tasten alles, was ist. Das nennen wir jetzt... Ihre Wahrheit. Klar, dann hat Ihr Partner SEINE Wahrheit. Beides ist abhängig, aber nicht identisch mit der Wahrheit, die außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegt. Oder anders gesagt, Sie besitzen eine Auslese der absoluten Wahrheit und Ihr Partner besitzt auch eine Auslese, aber sie ist nicht zwangsläufig die gleiche. Sie und Ihr Partner können deshalb beide ganz ehrlich sein und trotzdem von zwei verschiedenen Wahrheiten erzählen. Äh, ja, aha, das haben Sie schon gewusst? Mhm. Äh, warum streiten Sie dann immer noch, wer die richtige Wahrheit besitzt? Äh, okay, okay, das war jetzt gemein von mir. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe das. Um einen Bibelfers neu zu deuten, es ist immer einfacher, den Splitter in den Augen eines anderen Paares zu erkennen, als der Paar in der Sichtweise der eigenen Beziehung. Wie gesagt, es ist eine essentielle Funktion unseres Gehirns, dass es uns Glauben macht, was wir sehen, fühlen etc., ist alles was ist. Aber. In der Beziehung ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht nur andere Paare die Welt natürlich unterschiedlich sehen, sondern auch mein Partner und ich. Das ist zwar schwer umzusetzen, doch glücklicherweise gibt es da eine Hilfestellung. Denn die Voraussetzung, um dem Partner zu glauben, dass er die Wahrheit spricht, auch wenn es nicht meine Wahrheit ist, ist Vertrauen. Und das ist etwas, das man aufbauen kann. Wenn Sie und Ihr Partner überzeugt sind, wir würden uns nie anlügen, sondern nur die Wahrheit austauschen, die uns jeweils zugänglich ist, dann erfahren Sie ein großes Glück. Sie ersparen sich die Zeitverschwendung mit den Diskussionen, was wirklich wahr ist. Und zusätzlich erfahren Sie auch einen anderen Aspekt der Realität. Also den Teil, den Ihr Partner wahrgenommen hat, aber Ihnen entgangen ist. Sie und Ihr Partner sind also beide um eine glücklichere Beziehung und eine vollständigere Sicht der Wirklichkeit reicher. Habe ich Ihnen Lust auf diesen Gewinn gemacht? Schön, dann gehen Sie auf couplecoaching.de und holen sich dort die Anleitung dazu.